Hallo, liebe Deutschlernende! Ich bin gerade am Spreeufer. Meine Füße sind im Wasser und hier sind auch ein paar Boote. Hier seht ihr zwei Boote. Und wenn man in Berlin ist, dann kann man auch eine Bootstour machen als Tourist um sich die Stadt ein bisschen von der Spree aus anzuschauen. Und ich sitze hier da und genieße das Leben. Ich genieße die Sonne und ich genieße, wie kühl das Wasser an meinen Füßen ist. Das Leben ist schön. Tschüss und bis morgen!